Guten Tag. Ja, 1700 Euro pro Tag. Das ist ein Tageshonorar, das möchte ich auch haben. Das sagt übrigens ein gewisser Dr. Krohn und ich rate euch, guckt mal unten in die Videobeschreibung. Das ist eigentlich das Wichtige. Denn um die Buchstabiertafel, dass diese jetzt auch geändert werden soll, also zum Beispiel Städte statt Vornamen, weil das ja nicht mehr gendergerecht ist und so weiter, und äh, nur Männernamen dabei sind, das ist eine ganz andere Sache. Ich rede jetzt bloß, damit ich dann entsprechend die Links zum Schluss noch anfügen kann, wie man in die Videobeschreibung kommt mit dem Handy. Also Anton, Ärger, Bertha, Cäsar, Charlotte und ähm, das geht ja alles nicht. Wir haben ja bloß eine Bertha und eine Charlotte drinnen und Dora, ansonsten lauter Männernamen, das muss dann geändert werden. Und am besten man nimmt das internationale Fliegeralphabet, also Alpha, Bravo, Charlie und Delta, Echo, Fox, Road, Golf, Hotel, India und so weiter und so fort. So, jetzt habe ich eine Minute rum, jetzt müsste das eigentlich gehen. will sagen, äh, geht mal in die Videobeschreibung, denn so geht das nicht. Wir können das nur durch Bildung regeln und letzten Endes, dass solche Auswüchse annehmen kann, das funktioniert auch bloß mit ungebildeten, dass die da nichts sagen. Das müssen wir aber denen sagen, damit sie es auch wissen. Und wenn sie es wissen, dann können sie sich einiges dabei denken, denn ohne Wissen kein Denken. Denken heißt ja nur Wissen kombinieren. So, ich wünsche euch einen schönen Tag, denkt drüber nach, da ihr ja jetzt gleich was wissen werdet. Na denn, reingehauen, mitgemacht, ne? macht was, aber macht's gut.